Der Staat verordnet das Maskentragen zu unser aller Schutz, oder? Wegen der Gesundheit, nicht wahr? Man soll sich nicht infizieren und niemanden anstecken. Damit das Ganze allerdings funktioniert, muss die Maske jedoch richtig verwendet werden. Das bedeutet, neben dem richtigen Tragen auch Nachgebrauch wegwerfen. Gerade bei FFP2-Masken ist die Prozedur zur Wiederverwertung recht extrem mindestens eine Woche lagern und trocknen lassen oder erhitzen, aber nicht über 90 Grad und auch nicht unter 80 Grad und wenn man sie wäscht, nicht über der Heizung trocknen, denn bei solchen Temperaturen gedeihen krankmachende Keime besonders gut. Die Menschen wurden gezwungen, Masken zu tragen, wurden aber nicht gezwungen, die Masken richtig anzuwenden und sie nach Gebrauch wegzuwerfen. Warum? Eigenverantwortung wird den Menschen ja nicht zugetraut. Also warum kein Zusatzgesetz, das die richtige Anwendung der Masken vorschreibt? Unsachgemäße Verwendung führt zu gesundheitlichen Schäden. Und genau das soll ja nicht passieren. Das wäre ja gerade so, als würde man eine Gurtpflicht einführen und dann erlauben, dass man nach dem Anschneiden den Gurt zerschneidet und in Zukunft den zerstörten Gurt verwendet. Warum gab? Und gibt es Strafen für das Nichttragen der Masken, aber keine Strafen für das Wiederverwenden von Masken ohne dokumentierter, fachgerechter Reinigung. Und da die Regierung den Bürgern ja nicht vertraut, müsste es noch ein Gesetz geben, dass solche Maskenreinigungen unter Aufsicht der Gesundheitsbehörde erfolgen müssten. Am besten mit einer Zertifizierungsstelle, die die ordnungsgemäße Wiederverwendung einer Maske erst genehmigt. Man könnte die einzelnen Masken ja sicher irgendwie kennzeichnen und in einer App registrieren. Warum hat man das nicht getan? Es geht ja um die Gesundheit, das Vermeiden von Toten. Und wer weiß, wie viele Krankheiten und Lungenschäden und wer weiß, vielleicht sogar Tote es durch das Maskentragen gegeben hat. Wurde das gemessen? Wurden die Daten dazu erhoben? der Regierung geht es nicht um die Gesundheit. Wenn der Typ mit dem Gewaltmonopol einerseits das Maskentragen verlangt, andererseits aber kein Problem mit Keimbildung und Reinfektion aufgrund wiederholten Tragens der gleichen Maske hat, dann geht es nicht um Gesundheit. Es ging darum, sie zu tragen. Nicht um Gesundheit. Danke für deine Zeit.